Hallo meine Pokéfreunde und Pokenenden, willkommen zu einer weiteren, frischen Runde Spongebob, der Film für den Game Boy Advance. Wir sind hier stehen geblieben, hier in der vierten Welt. Ähm, soweit ich weiß, bin ich bis Anfang fünfte Welt gekommen und es gibt noch eine sechste Welt und weiter bin ich nie gekommen und dieses Display, da werden wir es schaffen. Aber erstmal müssen wir noch die vierte Welt bestehen, der Graben heißt die Welt nämlich und wir fangen an mit dem ersten Level. Oh, sorry. Zum Glück habe ich euch erwischt, bevor ihr die in diesen gefährlichen Graben abgetaucht seid. Schließt eure Augen, ich werde euch mit meiner Meerjungfrauenmagie in Männer verwandeln. Nun ist es an der Zeit, die Männlichkeit unserer Schnurrwerte freizusetzen. <lacht> Im, Im Film, da haben die so einfach so Seegras, anstatt so richtige Bärter. Also heute Fake, Bärter wie auch immer. Stufen der Angst heißt das Level. Und ich weiß, diese Welt, die war komisch. Ich hab die Welt nicht verstanden. Ich hab, bin irgendwo hingegangen, habe es dann geschafft, zufällig, und ich bin, glaube ich, schon tot. Kann, kann das sein? Nicht? Im Spiel ist, ich ist auch zugetraut. Ja, also die Welt, die, die wird schwierig. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo es hingeht oder was ich machen soll. Warte, hier müssen wir eine da, schon. Ich bin jetzt direkt nach der, nächsten, von der letzten, also nach der letzten Folge auf so gesehen. Und deshalb könnte ich jetzt nicht irgendwie sowas wie Kommentare lesen oder so. Naja, ja, tut mir leid. Boom. Was ist das denn, meine? Ist das Fake Gary sein oder was? Was sollte das? Oh, oh. oh! ich habe Angst. Ach, ich, ich wollte, ich wollte fliegen. Also so. Patrick, gleiten. Genau, genau. Hier, ja, so. Egal. Ähm, ich glaube, hier geht's lang. Ah, von hier sind die Gegner. Ach so. Oh. Ja. Geil. Ist es ist denn ernst? Wenn jetzt nichts ist, ne? Als ob. Nein. Aber was ist das hier für ein Blödsinn? Ach, was? Ach was, ja, ja, sei doch leise. Ja, ich freue mich, wenn viele neue Zuschauer dabei sind und äh, gucken. Weil vor allem freut mich ist, freut es mich, äh, wenn Leute hier dieses Let's Play angucken, ein irgendein Spiel, was viele nicht kennen, die wenigsten kennen es. Und gerade deshalb, das macht mich so, so ein bisschen fröhlich, dass ich halt auch erkennen, dass ich das Spiel zumindest kennengelernt habe. Weil das Spiel ist echt richtig cool. wenn man, wenn, wenn, Ja, doch, eigentlich schon. Hier haben wir das, das Leben aber schon wieder drin. Also von daher passt eigentlich alles. Lass den jetzt rollen. Let them rollen. Okay, ist er da? Ist er da? Oh, er ist runter. Oh, er ist despawned. Okay, gut. Okay, okay, das war nicht gut, aber trotzdem ist zum Glück dies des Ich muss jetzt hier gleiten, weil ich habe jetzt keinen Bock gegen noch so einen dummen Gegner zu zu Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh shit shit. Oh ho ho ja ja ja ja. Bitte, bitte, gebt mir das hier, ja, ihr ja, ja, ja, ja. könnt mir alle rein gar nichts. Was willst du tun? Du kannst doch auch, auch gar nichts. Nö, nö, nö, Oh, das ist eins. Ja, ja, ja, zu spicken, äh, zu, ja, zu früh genommen und deshalb habe ich es jetzt damit verschwendet. Ja, ja, ja, habe ich richtig nice verschwindet. Ja, aber da oben geht bestimmt weiter, hoffe ich. so Ja, ja, je, je, je. nein, als ob, als ob, nein, nein, nein, nein, laber doch auch nicht nur du laberst doch, eh nur nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, das passiert bei mir nein, Hoffentlich. <lacht> nein, Ich nein, nein, Weg nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Geht hier lang oder o oder ist ein Ende nee. vielleicht <lacht> fuck fuck ja ich lebe noch oh gott Jetzt okay, wünsche ich spawn nein ey was ist das denn für ein blödsinn tut mir leid dass ich manchmal nicht rede ich, ich bin gerade richtig krass verwirrt das, kann, das kannst du mir nicht erzählen Okay, ich zumindest starte ich hier, aber trotzdem kannst du mir nicht erzählen, so ein Unfug, so ein Blödsinn. Ehrlich. Das Ist nicht cool. Ja, zumindest ist ja Kramberger genau wie hier. Und er sollte jetzt hoffentlich despawned sein. Ja, bestimmt. Nee! Ist er nicht. Aber hier kann er noch nicht sein. Hier kommt das Ende. Yes! Yay! Ich hasse das Level. Ja, die Level hier sind auch länger als das letzte, weil die letzte wird die war irgendwie kurz. Aber hier haben wir bestimmt irgendwo noch ein Boot Level. Ich hoffe es zumindest. Es kommt bestimmt so eins. Nee. Der Grabenboden heißt nächstes Level. Und wird auf, einen, auf gar keinen Fall leichter als das letzte. Denn wir haben hier jetzt, ähm... Jetzt war es nicht mit dem... Was ist das Level mit dem Wind? Ich glaube, ich, ich, ich mag mich noch zu erinnern, doch, doch, das ist es. Ein Level mit Wind. Das ist es. Ja, dachte ich mir schon, weil da so Wind-Effekte äh, äh, sind. Und ja, der Wind könnt ihr euch schon vorstellen. Oh, den brauchen wir. Ach, kurz ob! Ja, auf jeden Fall brauchen wir das, den, den Wind, damit wir das Level auch schaffen können. So, es ist der Wind gerade still. Aber gleich ähm, geht er wieder. Ja, jetzt geht er wieder ab. sein man tut mir leid ich werde es auch nicht rausketten oder so weil ich möchte das schon gerne drin lassen ach dann nicht hast du pech dann nicht das ist mir jetzt egal ich habe jetzt keinen bock hier die folge aufzuhalten oder nur, nur weil da oben irgendwas ist das ist mir jetzt egal das ist mir jetzt echt egal so ähm nein nein nein nein nein nein nein nein nein ich meine der hintergrund ich fand den Früher war er nicht wirklich komisch, er war... Oh Gott, nee, das ist die auf dich, auf gar keinen Fall. Aber der Hintergrund der ist jetzt nicht unbedingt so komisch. Vor allem, weil es den ja auch im echten Spiel gab. Also ein Spiel, was habe ich? Im, Im richtigen Film. Da gab es ja auch solche Monster, aber die waren eigentlich lieb. Und ja, äh, der Film war eh ganz anders eigentlich. Und ich muss sie, glaube ich, befreien. Fuck. Schnell, bevor der Wind kommt. Und der Wind ist, glaube ich, gekommen. Oh, jetzt kommen die ja zu. Das mag ich ganz und gar nicht. Nein, nein, nein, nein, nein. Das ist nicht toll allein. Nein, nein, nein, nein, nein, hm, hm, hm, hm. Fuck, der kommt Wind, kommt der Wind, kommt Nein! Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, ich weiß, wie ich das machen muss. Ich muss mich hier beeilen. Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Richtig? Fuck. Und da muss ich dann rennen. Nein! Oh, ich hab keine Ahnung, ob ich das machen soll. Das muss so, das muss so das muss funktionieren. Los! Bitte, bitte! Yes, okay. Es hat was bewirkt. Zumindest etwas. Oh nein, oh ja, jetzt kommt der Wind wieder. Das ist nicht so cool. Nein, nein, nein, das ist es. Auf gar keinen Fall. Nein, nein, nein, nein. Es war auch... Nein! Ich schreibe, ob ich richtig krass rum kann, das ist tut mir leid. Es regt mich nur auf, dass ich da jetzt wieder am Anfang bin. Nääääh. Ey, Mann! Ich glaube, wir gehen sogar vielleicht einen anderen Weg. Ach, Mann. Das, das ist das Level. Das ist einfach das Levigste, glaube ich, von allen. Also, wenn die anderen Level auch noch Wind haben, dann ja, willkommen in, in, in, in, der, in der Welt, wo wir zwei Parts-Bratschein brauchen. In der letzten Folge. Letzte Folge, da haben wir einfach den Boss der letzten Welt. Und... ähm. Ah, hier sind wir jetzt wieder. Okay, dann war das ja halt gar nicht so weit. Wozu das hier da ist, kann ich nicht sagen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, okay, okay. Jetzt da. Egal, egal. Schnell, schnell, bitte, bitte, bitte, bitte. Der wird kommt, der wird kommt. Yes, okay, nice. Okay, okay, okay, okay. Ja gut, jetzt warten wir hier brauchst du gleich schnell mal. bin schon wieder hier. Schöne Ausrede, Mike. So, jetzt diesmal warte ich. Wa warte ich. Und dann... Oh, fuck. <lacht> ah, da war ja auch noch was, ne? Ein sogenannter Wind, den gibt es ja auch noch. So. Schnell, schnell, schnell. Okay, okay, okay. Kontrollpunkt. Nice. Checkpoint weiß auch gar nicht, ob es den Kontrollpunkt in jedem Level gibt. Also den Checkpoint halt. Bin ich mir echt gar nicht sicher. Oh, die Stelle, die kenne ich. Oh, da müssen wir jetzt rüberfliegen. Oh, das wird so ein Scheiß, wird das jetzt. Und jetzt, wenn er wird, Müssen wir jetzt, müssen wir dann da rüberfliegen. Oder, oder brauchen wir die Hilfe des Windes? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, kann ja gar nicht sein, du kannst ja gar nicht mehr rüber. Hmm, mhm, hm, hm, hm, hm. Nee, du musst dich da nicht dran dass ich da nicht dran stoßen lassen. Ja. Nein, fast! Aber so geht das, aber genau so geht das, genau so geht das. Und hier oben geht's auch weiter, das weiß ich, das weiß ich. Ich bin mir da zu 99 9,999! Ich muss das nicht okay, was auch immer das jetzt war. too late. Oh, hier müssen wir uns rüberbelassen lassen. So, nicht. <lacht> das ist doch Lokustik Nein, das ist gar nicht. Nein. Okay, okay, okay. Das habe ich, das habe ich. Nein, nein! Hä? Yes, yes, okay, okay. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, ich bin einfach nur ganz schnell rübergesprungen. irgendwie. Aber yay, wir sind durch. Also, mit der Passage zumindest. Yay. Oh, jetzt dürfen wir das nochmals. Ich weiß auch genau, wie das funktioniert. Einfach, also, ja. Oh! Als ob, als ob. Yo, yo chillt. Chillt, dudes. Chillt mal. Chill mal, chill mal, chill mal. Oh. Ey, jetzt will ich aber das Ende. Jetzt, jetzt, oh, oh, geil. jetzt, kommt noch so oh, was, zumindest hilft mir, da bin doch, wenn ich oben hätte lang müssen, egal, zumindest bin ich hier gleich, ich, mal endlich, du, du, du, ich. hoffentlich, <lacht> yes, yes, ich bin durch, G -g geil, endlich, yay, ein Block freigeschaltet, ja, jetzt sind wir hier im dritten, Stufen der Freiheit, Freiheit das ist ein gutes Wort, denn, ähm, das, ist das, das, das haben wir nicht. Ach komm, ich dachte ich, komm, nee. hey, Ja, ich schau nochmal von vorne, das, das bringt jetzt eh nichts mehr, wenn ich jetzt jetzt so anfange. Ich meine, ich finde es jetzt nicht pussy wieso? Ich meine, ich will eh noch einfach vergessen, aber wenn ich jetzt, weiter da vorne im Level bin, dann werde ich es nicht machen, also. Tut mir leid, falls ihr es euch nervt, ich, so ich könnte ja mal gerne in schreiben, ob ich es auf jeden Fall lassen soll, weil das ist nicht, nicht gut. Keine Ahnung. Oder ich soll es ja allgemein lassen. So. Oh, der Bo nein nein. Nein! nein, Ey, wie fies! Die wollen mir jetzt nicht jetzt nicht sonst in einem Durchlauf machen. Das ist doch richtig krank. Alter! Übertreib nicht! Also das finde ich jetzt persönlich ziemlich, ziemlich krass krank. Nein, nein, bitte nicht. Dankeschön. Okay, okay darauf aufpassen dass ich nicht runterfall das wäre auch ein ziemlich epic fail so also, okay, jetzt sind wir hier wenn ich jetzt hier runterfalle, ja welche auf jeden fall Ach was ich habe hier ja, jetzt oder was nicht sterben das wäre nicht sehr schlau und auch nicht sehr günstig nein nein nein gar nicht nein nein nein gar nicht tut ich warum sage ich denn das immer? Was ist was ist mir los was ist mir los ich sollte einfach mal ein bisschen mehr commentary heißt also, richtiges commentary also liebe Zuschauer, wir sind hier gerade bei Spockwap, der Film. Und ähm, wir sammeln hier gerade diesen Licht ein. Diesen, aber äh, den sammeln wir jetzt nicht ein. Das machen wir gleich, wenn der Wind wieder in die andere Richtung geht. In diese Richtung, genau. Den haben wir gerade richtig geskillt. Äh, falls es das, das Wort geht, wahrscheinlich nicht. Und ähm, den wir mit. Jetzt lassen wir den, auf den Wind. Wegblasen. Und warten, bis wir da hoch können. Denn da oben geht's weiter. Ob es mir glaubt oder nicht. Ähm, Achso. <lacht> ich warte ja schon die ganze Zeit. Oh Gott. Nein, nein, nein, Ach was, ich hab ihn noch... Was, was will der? Ich hab ihn noch getroffen. Was? Okay. Hm, okay, Spiel, okay. Siehst du, da, da zählt es jetzt auf einmal schon. Aber sonst nicht, oder was? Ja, ja. ja. Genau. Macht Sinn, ja. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, ich warte lieber. Auch wenn da jetzt wieder der Wind kommen sollte, kommt er eh wieder, ja, oder? Ja. Ich werde mir auch schon irgendwas einfallen lassen, damit ich mich in den Kommentaren kann. Ähm, denn das Level, das würde jetzt bestimmt jetzt gleich zu Ende sein. Oh, hier geht's runter, oh, hier geht's runter. Oh, was geht's hier? Ich habe schon gesehen, es kommen diese, diese Felsen gleich wieder. Das ist Checkpoint, ich will Checkpoint, gelab mich ruhig den checkpoint Dankeschön. schön oh, oder unten sterben wir und jetzt sind wir wieder unsichtbar, äh, unbesiegbar aber wenn wir getroffen werden vom wind, dann, also nicht wenn wir getroffen werden aber in der wind bläst dann bringt das trotzdem nichts, denn wir sind trotzdem noch ähm, ja das bringt halt einfach nichts ja, ja genau genau so läuft das spiel und die musik geht noch mal von den vorne los wir ist noch mal eingesammelt jetzt geht es auch noch mal los und jetzt kommt der wind wieder und das bringt mir aber, aber, aber ich mag die Musik und ich mag es auch, dass diese Scheißferse mich nicht töten können. Und nochmal, auch, auch wenn das hier komisch vorkommt, dass sieht aus, als hätten wir einfach Copy-Paste gemacht. Aber egal, wir sind gleich du, du, du, du, du, du. Wenn, kannst du bitte aufhören? Bitte. Dankeschön. Dankeschön. Das ist aber nett. So. Und durch. Bitte. Nein. Doch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Komm schon. Komm schon. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Da willst du deinen Popo, die da nach unten bewegen, schnell. Oh nein, oh nein. Oh nein, wie fies, wie fies, wie fies, wie fies, wie fies! Wie fies. Nein. Okay, hier geht's. Kann ich, hier kann ich still. Okay, okay, nice, nice, nice, nice, nice, nice. Alter, wie, wie hoch geht das? Als ob! Als ob ich jetzt sterbe, ne? wäre richtig richtig scheiße und dann müssen wir irgendwie hochfliegen oder so ein scheiß oh? Oh? Rüberfliegen. nicht perfekt es war nicht perfekt aber es sollte ausreichen ausreichen bitte oh, oh! <lacht> <Uf>. <lacht> bin da uff und da was <lacht> yeah. ich hoffe nach Tana guckt das ja. wenn ja dann Yay! Kannst du mir ja mal sagen, ob du eigentlich Probleme hattest mit dieser Welt oder allgemein? Wo? Bei welchen Leveln? Dieser Graben war keine Herausforderung für zwei so männliche Männer wie euch. Pat, lass uns keine Zeit verlieren. Wir müssen die Krone holen und die Stadt retten. Yeah. Genau, das müssen wir. Und ich würde sagen, wir beenden mal hier die Folge und machen dann beim nächsten Mal weiter. Äh, nächste Folge, wenn wir dann endlich das Level sehen, welches ich, wor worauf ich Angst habe. Das, das kommt dann wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder so. Auf jeden Fall haut rein, Leute. Und ihr könnt irgendwo klicken und dann habt ihr Spaß. Haut rein und ciao!